Wir schauen hier nur von außen auf die Maschine. Vielleicht erhalte ich noch die Gelegenheit, auch diese Maschine in einem Video vorzustellen, aber momentan habe ich leider keine Gelegenheit, eine solche Maschine vorzuführen. Trotzdem möchte ich wenigstens ungefähr erläutern, wie diese Maschine funktioniert. Ich werde mich dabei, ähnlich wie bei den napischen Rechenstäbchen, auf die Multiplikation beschränken.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 Einige dieser Maschinen, wie das rechts abgebildete Komptometer, das ein ganz anderes Funktionsprinzip hat, kann man dort auch selber ausprobieren. Interessant an der Leibniz-Maschine ist allerdings, dass ihr Funktionsprinzip, das der Staffelwalze, das grundlegende Funktionsprinzip für die meisten Rechenmaschinen noch bis in die 1970er Jahre hinein war. Wir haben hier also eine Technologie, die über 300 Jahre lang in fast unveränderter Form genutzt worden ist. Das Gerät, das hier in der Mitte zu sehen ist, ein Arithmometer, wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in Großserie produziert